Hallo zusammen, mein Name ist André, ich bin Tutor am Schreibzentrum der TU Dresden und in diesem Video will ich euch mal vorstellen, wie man einen Zeitplan für eine längerfristige Schreibarbeit aufstellen kann und was man dabei berücksichtigen sollte. Es gibt viele verschiedene Methoden und Techniken, wie man das machen kann. In diesem Video werde ich nur eine davon vorstellen. Wenn ihr das noch genauer wissen wollt, besucht uns gerne in einem der Workshops, die das Schreibzentrum anbietet oder kommt in die Schreibsprechstunde, wo man das Thema jederzeit noch weiter vertiefen kann. Starten wir also durch. Wenn wir einen längerfristigen Zeitplan erstellen wollen, dann wollen wir erstmal eine grobe Orientierung gewinnen, was wir insgesamt schaffen wollen und wie viel Zeit wir für welche Schritte brauchen. Das heißt, das Erste, was wir tun sollten, ist, dass wir uns einmal aufschreiben, wie viele Wochen habe ich eigentlich noch bis zur Abgabe meiner Arbeit, bis zu der Deadline, die ich mir gesetzt habe oder die mir gesetzt wurde. Wenn ich das erstmal aufgeschrieben habe, dann wäre der nächste Schritt, mir zu schreiben, welche Aufgabenpakete muss ich eigentlich bearbeiten, bis ich abgeben kann. Also was steht noch aus bis zu dieser Deadline? Muss ich noch recherchieren? Muss ich noch schreiben? Welche Teile der Arbeit muss ich schreiben? Einleitung, Hauptteil, Schluss, Methoden, Theorieteil. Je nach Studiengang wird es immer ein bisschen anders aufgegliedert. Vielleicht habe ich ja sogar schon eine Idee für die einzelnen Kapitel, wenn ich an diesem Punkt bin. Also all das kann ich aufschreiben, aber es geht erstmal um gröbere Aufgabenpakete. Der Nächster Schritt, den wir dann machen wollen, ist es, dass wir die Wochen, die wir uns zuerst notiert haben, die Wochen bis zur Abgabe, auf die Pakete verteilen. Aber Vorsicht, wenn wir das machen, dann wenden wir hier die Bergsteiger-Methode an. Das heißt, wir rechnen nur mit zwei Drittel der verfügbaren Zeit, einfach weil wir schon mit einrechnen wollen, dass etwas schief gehen wird. Irgendwas in der Zukunft kommt immer auf uns zu, wodurch wir Zeit verlieren, wir könnten krank werden, es liegt vielleicht noch Weihnachten dazwischen oder irgendwelche anderen Feiertage, wir wollen die Familie besuchen, wir wissen das nicht. Für den idealen Zeitplan und am Anfang der Arbeit oder an dem Punkt, an dem wir sind, bemühen wir uns um den idealen Zeitplan, rechnen wir nur mit zwei Drittel der Zeit. Ich habe das mal an einem Beispiel aufgedröselt. In einer Schreibberatung hätte ich euch diese Schritte jetzt selber machen lassen. So wollen wir uns mal an diesem Beispiel hier orientieren. Nehmen wir mal an, wir haben für die Abgabe unserer Arbeit noch 15 Wochen Zeit. Wenn wir den Bergsteiger anwenden, heißt es, dass wir mit 10 Wochen planen sollten. Jetzt habe ich hier mal aufgedröselt, was mögliche Arbeitspakete wären bis zur Abgabe. Also es wäre hier die Recherche, das Schreiben von Einleitung, Hauptteil und Schluss, überarbeiten und die Schlusskorrekturen, das Abgeben. Das sind Sachen, die man nicht vergessen sollte. Auch dafür brauchen wir am Ende noch Zeit. Man kann hier noch detaillierter vorgehen, aber um Platz zu sparen, haben wir es erstmal so grob gehalten. Hier drüben haben wir jetzt die Wochen aufgedröselt. Wir haben gesagt, okay, das Hauptgewicht der Zeit wird wahrscheinlich auf diesen Schreibteil entfallen müssen. Wir haben hier eine Woche für die Einleitung veranschlagt. Die Themenfindung dauert so manchmal ihre Zeit, vier Wochen für den Hauptteil, also die einzelnen Kapitel, die hineinkommen sollen, und eine Woche für den Schluss. Wobei da natürlich auch einzelne Überarbeitungsschritte schon mit hineinfallen können, ganz so eindeutig ist diese Aufteilung nicht. Dann haben wir anderthalb Wochen für die Überarbeitung aufgehoben, für die Schlusskorrektur nochmal eine halbe Woche. Wir haben also alles aufgeteilt. Dieses Aufteilen der Wochen, das machen wir so lange, bis wir uns wohlfühlen. Und wenn wir sagen, oh, die Zeit ist knapp, dann ist vielleicht jetzt schon der Punkt gekommen, um zu reflektieren, was wir tun können, damit wir am Ende hin tatsächlich unser Ziel erreichen. Entweder wir verlängern oder wir haben eine Möglichkeit zur Verlängerung, die uns beruhigt, oder wir können jetzt vielleicht schon überlegen, welche Aufgaben wir uns leichter machen können, wo wir uns Hilfe holen können, damit wir schneller vorankommen. Wenn wir zum Beispiel sagen, zwei Wochen für die Recherche ist furchtbar knapp, dann wäre es an der Zeit zu überlegen, Okay, wen können wir vielleicht um Hilfe fragen, wer kann uns weiterhelfen, um unsere Recherche zu beschleunigen. Vielleicht kommt ja jetzt die Erkenntnis, ich sollte mal meinen Dozenten fragen, welche Literatur er denn naheliegend find, naheliege, findet für mein Thema. Pardon. Machen wir also weiter, wir haben einen langfristigen Zeitplan stellt. Wir haben eine grobe Orientierung gewonnen. Jetzt können wir natürlich denken, okay, ich trage das so in meinen Terminplan ein, die nächsten zwei Wochen mache ich Recherche, die nächsten sechs Wochen schreibe ich und dann mache ich das so und am Ende geht das alles auf. Das stimmt so, aber natürlich nicht, denn die Schritte laufen häufig parallel. Wenn wir in die Einleitung geschrieben haben oder wenn wir die erste Recherche abgeschlossen haben, wollen wir vielleicht schon anfangen, die Einleitung zu schreiben. Dann kommen neue Fragen auf, wir müssen wieder zurück in die Recherche. Beim Schreiben des Hauptteils kommen nochmal Probleme auf, wir müssen Überarbeitungszeit einplanen etc. pp. Das heißt, jetzt sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir das wirklich in einem Terminplaner festbrechen können, aber wir wissen ungefähr, was wir erreichen wollen und vielleicht auch manchmal schon bis wann. Wenn wir jetzt also zum mittelfristigen Zeitplan übergehen, oder vielleicht sind es ja auch gar keine 15 Wochen mehr, die wir übrig haben, sondern nur vier, dann sollten wir direkt mit dem mittelfristigen Zeitplan starten, sind die Schritte erstmal ähnlich. Wir wollen jetzt keine Aufgabenpakete mehr notieren, wenn wir das im langfristigen Zeitplan schon getan haben, aber wir wollen sie zerbrechen, wir wollen sie aufbrechen in die einzelnen Arbeitsschritte, die anstehen, wir wollen uns einen Überblick darüber verschaffen, wir wollen die Tage bis zur Abgabe notieren oder errechnen, und wenn wir jetzt hier zehn Wochen haben und mit fünf Tage je Arbeitswoche rechnen, dann wissen wir, wir haben ein Pensum von 50 Tagen. Und dann im letzten Schritt wollen wir die verfügbaren Arbeitstage, die wir errechnet haben, auf die Arbeitsschritte verteilen, zu denen wir gelangt sind. Machen wir das mal wieder an den Beispiel, in dem Beispiel, den wir weiter vorschreiben. Wir hatten hier oben jetzt gesagt, für die Überarbeitung heben wir uns anderthalb Wochen auf, also ungefähr acht Tage. Das könnten wir aufbrechen. Wir wollen noch Feedback einholen von verschiedenen Personen. Dafür werden wir so zwei bis drei Tage in der Organisation brauchen und auch zum Drüberlesen. Dann wollen wir uns noch Zeit aufheben, um Inhalt und Struktur der Arbeit zu überarbeiten. Sprache und Stil, Formales. Dann haben wir hier ein Arbeitspaket von acht Tagen aufgedröselt. Das machen wir für alle diese Punkte. Also wir brechen auch die Recherche klein in die Schritte, die notwendig sind. Wenn wir es genauer wissen, können wir schon aufteilen, auf welche Bücher die notwendig sind, um es zu lesen. Vielleicht haben wir in der Aufgabenstellung ja auch schon Literatur vorgegeben bekommen. Wir brechen uns klein, wie viele Tage wir für welche Teile der Arbeit brauchen, vielleicht sogar schon für welche Kapitel und so weiter und so fort. Und auch hier versuchen wir wieder, alle Tage aufzuteilen, bis wir an den Punkt kommen, wo wir uns wohlfühlen. Und wenn wir diesen Punkt nicht erreichen, müssen wir wieder überlegen, was können wir tun, welche Ressourcen können wir anzwacken, um uns mehr Zeit zu verschaffen oder worauf müssen wir verzichten. Wo muss ich einkürzen? An welchen Punkten muss ich mich kürzer fassen? Muss die Recherche leiden? Muss ich in der Überarbeitung sparen? Das ist meistens keine so gute Idee. Das ist schwierig. Das erfordert Fingerspitzengefühl. Aber wir müssen diese Entscheidung so oder so treffen. Und besser, wir treffen sie jetzt als zwei Tage vor der Abgabe, wo wir eventuell realisieren, dass wir es doch nicht mehr schaffen werden. Dann, wenn wir das geschafft haben, unseren langfristigen Zeitplan zu erstellen und ihn zu deta detaillierter auseinanderzunehmen und einen mittelfristigen Zeitplan zu erstellen, dann ist es an der Zeit, den detaillierten Zeitplan anzugehen. Das heißt, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir tatsächlich unseren Terminplaner zur Hand nehmen, die nächsten ein bis zwei Wochen anschauen und jeden Tag, jedem Arbeitstag, sinnvolle Arbeitsschritte zuweisen. Hier drüben habe ich wieder ein Beispiel gemacht. Okay, vielleicht sind wir ja schon so weit, dass wir wissen, welche Texte wir lesen wollen. Dann gehen wir am Montag eventuell in die Bibliothek und sagen, wir lesen dort die Texte 1 und 2, die wir brauchen für unsere Arbeit und schreiben uns heraus, welche Informationen drin sind. Am Dienstag lesen wir die Texte 3 und 4 und am Mittwoch schreiben wir den ersten Rotext unserer Einleitung, indem wir das, was wir recherchiert haben, zusammenfassen. Das können wir jetzt noch weiter ausführen, wir belassen es an dieser Stelle erstmal dabei. So wäre im Groben die Arbeitsweise und die Vorgehensweise ganz wichtig, und das ist der Praxistipp bei der Arbeit mit Zeitplänen, dieses Erstellen eines Zeitplans ist nur der erste Schritt, und wenn wir nur das tun, dann haben wir noch nichts gewonnen. Viel wichtiger ist es, dass wir die Zeitpläne regelmäßig zur Hand nehmen, um sie zu überprüfen. Nicht die Zeitpläne selbst, sondern um zu überprüfen, wie gut wir noch im Zeitplan liegen, wie gut wir noch in der Lage sein werden, die Schritte zu erfüllen, die notwendig sind, um am Ende abzugeben und eventuell Anpassungen zu machen und zu korrigieren, damit wir unser Ziel doch noch erreichen können. Ähm, als ich meine Qualifizierung zum Schreibtutor gemacht habe, um mal ein Beispiel heranzuziehen, haben wir auch diese Übung gemacht, Zeitpläne erstellen. Das habe ich also alles so durchgespielt, den Zeitplan erstellt und wir sollten im Rahmen der Qualifizierung tatsächlich eine kleine wissenschaftliche Arbeit abgeben, ungefähr sieben Seiten. Eigentlich vor allen Dingen, damit wir mal die neuen Techniken ausprobieren, die wir in der Qualifizierung gemacht haben. Ich habe das also getan, ich wusste aber, dass in der Zeit vor der Abgabe Familiennachwuchs ansteht und dass damit der Zeitplan so nicht einhaltbar ist, weil ich nicht weiß, wann mein Sohn auf die Welt kommt. Irgendwann werden Tage wegfallen. Was ich also gemacht habe, ist kopflos weiterschreiben und die Zeit davor zu nutzen, als gäbe es kein Morgen. Jetzt habe ich aber auch ein paar Arbeitsgewohnheiten umgestellt. Ich habe angefangen, Rotext zu schreiben und nicht mehr direkt zu überarbeiten, um schneller in den Fluss zu kommen, was sich sehr gut angefühlt hat und habe auch gut Text produziert. Aber zwei Tage vor der Abgabe war ich an einem Punkt, wo ich sieben Seiten Text hatte, den Spannungsbogen, den ich mir überlegt hatte, aber noch nicht erfüllt hat und der Text sich nicht richtig angefühlt hat. Dass der Text sich nicht richtig angefühlt hat, das lag daran, dass ich Rotext geschrieben hatte, den ich noch nicht überarbeitet habe. Das war neu für mich. Das hatte ich vorher immer schon getan. Aber ich habe mir nicht die Zeit genommen, darüber nachzudenken, was mein Problem ist und warum ich jetzt noch nicht mich so fühle, als ob ich fertig wäre, sondern einfach versucht weiterzuschreiben. Ich habe zwei Tage durchgeschrieben und nochmal sieben Seiten Text produziert. Das heißt, ich habe die Vorgabe unglaublich übertroffen, was ich nicht hätte brauchen. Ich war immer noch nicht fertig, weil ich noch überarbeiten musste. Und tatsächlich war die Lösung am Ende des Tages, dass ich mir einen Tag Pause erbeten habe, darüber nachgedacht habe, was zu tun ist, beschlossen habe, nur die ersten sieben Seiten Text zu überarbeiten und nach zwei Tagen entspannter Arbeitszeit fertig war. Wenn ich an dem Wochenende vor der Abgabe reflektiert hätte, was eigentlich notwendig ist, um mein Ziel zu erreichen, nämlich sieben Seiten in sich geschlossenen Text abzugeben, dann wäre ich auf die Lösung direkt gekommen. Und dafür brauchen wir die Zeitpläne. Wir brauchen sie zur Orientierung, um zu wissen, worauf es ankommt und um schwierige Entscheidungen zu treffen und auf Sachen zu verzichten, die uns vielleicht im Herzen liegen, aber die für die Abgabe doch nicht so dringend notwendig sind. So viel erstmal von mir. Zum Zeitplan erstellen und zum richtigen Umgang mit Zeitplänen. Jetzt seid ihr an der Reihe. Wie sieht es bei euch aus? Welche Techniken verwendet ihr, um Zeitpläne zu erstellen? Welche Regeln im Umgang mit Zeitplänen liegen euch besonders am Herzen? Schreibt es in die Kommentare unter diesem Video. Dadurch, dass ihr eure Gedanken dazu verschriftlicht, regt ihr die Reflexion eurer eigenen Arbeitsweise ran. Und ihr helft anderen, indem ihr ihnen Anregungen gebt, wie sie arbeiten könnten. Denn das ist nur eine von vielen verschiedenen Möglichkeiten. Viel Erfolg beim Erstellen eurer Zeitpläne und beim Einhalten derselben.